Lieber zu wenig Kalzium als zu viel. Guten Morgen! Gerade als Veganer bist Du doch immer mit dem gut gemeinten Ratschlag und Achte auf Dein Kalzium konfrontiert und so gehen viele Menschen lieber den Weg sich abzusichern und dann doch noch ein Supplement obendrauf zu bauen oder noch ein Multivitaminpräparat zur Abrundung des Nährstoffhaushaltes zu kaufen usw. So immer aus der Angst heraus dass wir zu wenig haben könnten. Auch die Berechnung der Nährwerte die die DGE empfiehlt, die es ausschließlich aus dem Ansatz errechnet, dass sie nicht zu wenig haben. Wenn man Video noch nicht gesehen hat, wie die Nährwerte überhaupt errechnet werden, unbedingt anschauen, die oben in den Infokarten. Der Ansatz lieber zu viel als zu wenig, das zieht sich durch unsere westliche maßlose Gesellschaft und ist nicht zuletzt von der Wirtschaft auch immer wieder gefördert. Und noch ein Supplement und noch ein Pulverchen und noch eine Ergänzung. Wenn ich mich an meine Anfangszeit als Veganer erinnere, die wenigsten von euch sind ja von Anfang an dabei, da habe ich wirklich jedes Pulver ausprobiert, was mir unter die Finger gekommen ist. Manche hatten tatsächlich auch nette Effekte, manche habe ich aber auch gleich wieder zu den Akten gelegt. Aber gekauft habe ich es in erster Instanz alle. Und auch heutzutage, wenn noch ein neues Pulver auf den Markt kommt, ist es immer so: na, man kann es ja mal testen. Das ist so in uns drin. Einen kleinen Einblick über die damals verwendeten Pulver, äh, teilweise auch heute noch, habe ich euch ja schon mal in einem Video gepostet. Aber wenn es um die Gesundheit geht, da ist definitiv weniger mehr. Mittlerweile hat auch die Wissenschaft die notwendigen Grundlagen dafür gelegt, zu verstehen, warum eine leichte Unterernährung, eine Unterversorgung und damit ein, ja, was wir unter Hungern assoziieren, warum das die Lebensspanne deutlich verlängert. Ein leichtes Hungergefühl. Aber ein bewusst akzeptiertes leichtes Hungergefühl. Also kein erzwungenes Hunger. andere Sache. Sondern ein bewusst initiiertes leichtes Hungergefühl. Zwei Studien zu diesem interessanten Thema habe ich euch unten verlinkt. Aber heute soll es um das Kalzium gehen. Aber es ist wichtig für das Grundverständnis dass unser Wissen gerade in der Ernährung immer nur ausgehend von einem Mangel untersucht wird und äh, nicht dem Optimum. Und deshalb äh, ja, war es für mich jetzt auch notwendig, das euch äh, ja, zu präsentieren. Es wird also immer geschaut, wann keiner der Menschen, wenn man so die Nährstoffe berechnet, einen Mangel mehr hat. Und erst dann wird die Nährwertgrenze oder die Nährwertempfehlung berechnet. Aufgrund dieses Umstands, wenn keiner mehr einen Mangel hat. Das machte auch in der Vergangenheit Sinn. Einen Mangel erkennt man immer relativ schnell, man kann ihn auch oft gut zuordnen. Aber ein Überschuss eines Nährstoffs, der wird von körpereigenen Puffersystemen versucht selbstständig zu metabolisieren oder irgendwo einzulagern und die Effekte davon die sind teilweise erst Jahrzehnte später zu erkennen. Aber mittlerweile hat man Langzeitstudien zum Thema und mittlerweile geht es eben nicht mehr darum keinen Mangel zu haben, sondern die Wissenschaft möchte das Optimum finden. Aber die derzeitigen Empfehlungen? Wie gesagt, siehe mein Video, errechnen die Werte noch ganz stark nach Sicherheitsaspekten. Es wird nicht nur ja, der Wert genommen, wo auch der ungesund lebendste Mensch einer Gesellschaft keinen Mangel hat, sondern aus diesem Wert, der schon viel zu hoch ist, werden noch einmal zwei Standardabweichungen draufgeschlagen. Einfach nur zur Sicherheit. Die Werte, die wir heute anpeilen, die Werte, wo von Eisenmangel, Kalziummangel, B12-Mangel oder was auch immer Mangel geredet wird, das sind Werte, wo überhaupt noch kein Mangel entsteht. Klar, um sicher zu gehen und sich abzusichern, als Doktor nimmt man lieber etwas zu viel als zu wenig. Gerade in Amerika hat man ja schnell eine Klage am Hals. Also lieber Safety First. Macht euch das bewusst. Nun hat der Schwede McKelsen in einer massiven Langzeitstudie mit über 60.000 Menschen gezeigt, dass Menschen, die 600 bis 1000 Milligramm Calcium aufnehmen, also unter den Empfehlungen der DGE, die je nach Alter 1000 bis 1200 Milligramm veranschlagen, um sicher keinen Kalziummangel zu haben, das Risiko einer ischämischen Herzerkrankung bzw. das Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu sterben halbieren. Im Gegensatz zu den Menschen, die über 1400 Milligramm Calcium aufnehmen. Oder anders ausgedrückt: Diejenigen, die zu viel Kalzium aufnehmen, haben eine doppelt so hohe Sterblichkeit wie diejenigen, die laut DGE-Empfehlung zu wenig aufnehmen. Die Studie ist wie immer unten verlinkt. Das spiegelt sich wieder 1 eins zu 1 eins, äh, wie eingangs erwähnt das Muster unserer Gesellschaft. Lieber zu viel, lieber zu viel Geld, lieber zu viel Nährstoffe, lieber zu viel Besitz, lieber zu viel Freunde. Ne? Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Aber die Zeiten des Mangels sind für uns in der westlichen Welt vorbei, wir stolpern in ein Extrem der Maßlosigkeit und Überfluss. Viele intuitive Menschen erkennen das und der Minimalismus. Das ist die natürliche Gegenbewegung dazu. Das Video habe ich ja vor ein paar Tagen, das neueste Video, ich habe ja schon drei, vier Videos zum Thema gemacht, habe ich euch oben verlinkt. Der Kern ist beim Minimalismus, und das verstehen auch viele nicht. Nicht so wenig wie möglich, weil das wieder extrem und ist sinnlos. Einfach immer weniger immer weniger. Das ist nicht Minimalismus, sondern so wenig wie nötig. Wie viel Kalzium sollte man denn nun zu sich nehmen? Das ist individuell verschieden, da die Kalziumaufnahme von vielen Faktoren gefördert oder gehemmt wird. Wer gesund lebt, das heißt einen gesunden Vitamin D-Spiegel hat und sich pflanzlich ernährt, der wird wahrscheinlich, nach meiner Einschätzung, irgendwo bei 500 mg Tagesbedarf sein. Nur der rechtliche Hinweis: Ich bin kein Arzt, ich habe keinen Zettel, äh, dass ich sozusagen irgendwas sagen darf. Also hört nicht auf mich, ich spinne hier nur so ein bisschen für mich rum. Ne? Also ähm, der Zusammenhang mit dem Kalzium-Vitamin D ist: Um Kalzium zu verarbeiten, braucht's Vitamin D. Wer einen Kalziummangel hat da muss also nicht zwangsweise Kalzium also fressen, sondern da schaut sich einfach mal an wie sein Vitamin D Spiegel ist, genauer gesagt sein Calcidiol Spiegel, auch bekannt unter dem Laborwert 25 Hydroxy D. Denn dieser Stoff wird aus dem inaktiven Vitamin D, dem Cholezal gebildet. Wenn also der Calcidiol Spiegel sehr niedrig ist, dann einfach die Vitamin D Aufnahme erhöhen und dann erhöht sich auch die Calcium Aufnahme. Kleiner Exkurs zum Milch, weil es gerade passt und wir immer ja auch neue Abonnenten hier haben. Milch hemmt den Vitamin-D-Spiegel aus drei Gründen. Erstens, Milch liefert viel Kalzium, was die Calcitriol-Synthese senkt. Das ist der Stoff, also Calcitriol, der aus dem eben genannten Calcidio, also dem im Labor gemessenen 25 hydroxyvitamin vitamin d gebildet wird und ca. die tausendfache Wirkung des Calcidiols hat. Milch hemmt diese Synthese, diese Umwandlung diesen produktiven Stoff. 2. Milch liefert viel Phosphor und ebenfalls die Calcitriolsynthese. synthese Und Last but not least, ähm, drittens, Milchprodukte haben viele schwefelhaltige Aminosäuren, die die Säurelast der Nieren erhöhen und oh Wunder, ebenfalls die Calcitriolbildung hemmen. Zwei Studien, die dieses alles belegen, gibt's unten in der Infobox. So, Ende Exkurs. hat gut gepasst. Wie ist das nun mit der Calciumaufnahme, wenn man ungesund lebt und Fleisch isst? dann braucht man auch mehr Kalzium, da die erhöhte Säurebildung und auch Salz zum Beispiel, die Kalziumausscheidung stark erhöht. Aber wie wir gelernt haben, nicht einfach durch mehr Kalziumeinnahme dieses Versuchen auszugleichen, wenn man ungesund lebt, sondern erstmal eine Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels anstreben, auf ein gesundes Niveau. Wir sprechen hier von ungefähr über 50 Nanogramm pro Milliliter. Auch beim Vitamin-D gilt nicht immer, umso mehr, umso besser. Aber ich sag mal, also zum Beispiel, also über 100 Nanogramm pro Milliliter sollte man nicht den Spiegel weiter pushen. Auch da ist die gesunde Mitte entscheidend. Also zusammenfass, äh zusammenfassend löst euch erstmal generell von dem Ansatz, dass ihr lieber etwas zu viel als zu wenig haben solltet. Gerade äh, wenn wir die Werte der DGE an den Tag legen und wie die errechnet werden, sollte das jedem klar werden. Ich als unqualifizierter und nicht mit einem Zettel ausgestatteter Mensch habe für mich entschieden, dass 50-60% der DGE Empfehlungen ausgehend von meiner individuellen Lebensweise vollkommen ausreichend sind. Also passt auf nicht zu viel Kalzium, ihr erhöht Eure Sterblichkeit ausgehend von ischämischen Herzerkrankungen um das Doppelte. Ich hoffe ich konnte Euch wieder Euer Leben etwas bewusster gestalten, Euch etwas Informationen bringen und ja, eben damit auch Euer Leben verbessern. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.